Klar. Klar. Moin und herzlich willkommen. Wenn du dich für das Thema Blitzhypnose interessierst, wenn du gerne wissen wollen möchtest oder wissen möchtest, wie das funktioniert, warum das funktioniert und wenn du es auf sie schnelle lernen möchtest, dann bleib jetzt einfach dran, denn ich und zwei Überraschungsgäste werden dir gleich erklären, wie Blitzhypnose funktioniert. Also viel Spaß beim Video! Herzlich Willkommen hier vom berühmten Las Vegas Zeichen, wir sind in Las Vegas, hier läuft gerade die weltgrößte Hypnosekonferenz, der größte Hypnose Kongress, Hypno Live. Bei mir sind Nico Wackermargel und so, der ein oder andere kennt sie vielleicht schon und wenn wir in Las Vegas sind, sprechen wir über Hypnose, über vielleicht auch Showhypnose und ein Thema, was viele interessiert, nämlich das Thema Blitzhypnose. Dafür habe ich mir Nicole als Expertin dazu geholt und Nicole wird uns gleich mal zwei, drei Dinge erklären. Wir werden dir zwei, drei Sachen zeigen, so dass du am Ende des Videos, wenn du möchtest, gleich mit der Blitzhypnose starten kannst. Also, wenn dir das Video gefällt, dann lass uns einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und du kannst auf die Glocke drücken, weil dann wirst du immer darüber informiert. Viel Spaß beim Anschauen. Sehr schön. Nicole, ich finde du solltest ruhig ein bisschen ins Licht kommen, dann sieht man, die Sonne kann dich hier küssen. Nicole, was ist eigentlich Blitzhypnose? Die Blitzhypnose ist eine ganz schnelle Art und Weise, wie man jemanden weniger als ein in die Hypnose bringt. Genau. Und was ist der Vorteil, was ist das Tolle an Blitzhypnose? Dass es schnell geht und man einfach mehr Zeit hat für Therapie, für was auch immer. Okay. Kann Blitzhypnose jeder lernen? Ja. <lacht> okay. Muss ich dafür irgendwelche besonderen Fähigkeiten mitbringen, um Blitzhypnose zu können? Nee. Nicht? nicht. Nee, okay. absolut nicht. Das ist ja einfach. Also, okay. Hervorragend. Wie funktioniert das Prinzip dahinter? Also was muss ich wissen, damit ich das Ganze nicht auch so vor kann? Die Hypnose basiert auf dem fight flight deep freeze reflex Das heißt, man, man macht das mit der Erwartung und dann in, in einem kleinen Peak, den man hat, sagt man Schlaf. Das ist eine Art und Möglichkeit. Ja. Und dann geht die Aufmerksamkeit runter und man geht in diesen tiefen, rein. Okay, hervorragend. Ja. Also brauche ich eigentlich nur ein bisschen Mut und Selbstvertrauen und dann klappt das? Und daran fehlt es sehr oft, Ach so. Mut. Ja. Okay, Mist. Ich habe ja kein Selbstvertrauen und kein Mut, aber ich versuche jetzt mal mit Nicole eine Blitzinduktion zu machen. Und Nicole, damit man ein bisschen besser sieht, was ich mache, fahre ich einmal die Kamera kurz ein bisschen runter. So, dann sieht man eben alles, was ich mache. Ich zeige euch jetzt einmal an Nicole die sogenannte Raketenstartinduktion. Wundert euch also nicht, wenn es gleich etwas schnell ruppig wird während ich die Kamera noch ein kleines Stückchen wieder hochfahre. Okay, Nicole, dann möchte ich, dass du mal deine Hand, die Rechte nach vorne machst. Ich darf dich hypnotisieren? Ja. darf dich hier, hier, hier, hier, hier berühren. Ja. Hervorragend, ich halte dich hier ruhig ein bisschen fest. Du stehst sicher, wird nichts passieren, alles ist gut. Und ich möchte, dass du jetzt einfach mal die Augen schließt und dass du gleich, wenn ich sage, jetzt dir vorstellst, wir sind in Cape Canaveral bei der NASA und du hast den Knopf, der bei der Rakete auf Start drückt. Und dann möchte ich, dass du gleich... Laut runterzählst von 10 bei 1 und bei 1 die Hand nach unten bewegst und den Raketenstart auslöst. Fang jetzt einfach an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Schlaf! Klar! Einfach loslassen, immer mehr treiben lassen du stehst sicher und dir kann nichts passieren. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3 und bei 3 öffnest du die Augen, bist wieder hier, bist wieder hier und jetzt bist frisch ausgeruht, voller Kraft, voller Energie. 1, 2, 3, Augen auf, Hypnose vorbei. Das war die raketenstart Super. Das Geheimnis dahinter ist einfach, du bittest denjenigen, den du hypnotisieren möchtest, die Hand vor, so wie ich es gemacht habe, Hand vorstrecken. Der soll von 10 bis 1 ziehen und irgendwo während dieses Countdowns haust du die Hand nach unten mit dem Kommando, Richtig. schlaf! Laut oder Schlaf wäre in dem Teil lieber ein bisschen lauter und in diesem Moment, wo du die Hand nach unten haust, tritt dieser Fluchtreflex, dieser Verteidigungsreflex, von dem Nicole gerade sprach, ein, das Fenster öffnet sich, gleich das Kommando Schlaf hinterher und derjenige ist in Hypnose, was ganz wichtig ist, Nicole, was passiert, wenn ich dann nicht weiter Wichtig ist, dass man nachher gerade wirklich vertieft. Also wirklich, wenn man auch nur tiefer, tiefer, tiefer sagt, weil man, man kann runterzählen von 10 bis 1, was auch immer. Egal was du machst, rede. Weil sonst passiert es, dass die Leute wieder zurückkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, weil manchmal die Leute einfach zuerst erschrecken, wenn man, wenn man Schlaf sagt und dann merkt man, es funktioniert. Oh Gott, jetzt oh freue ich mich. es funktioniert ja. wirklich. Da muss man wirklich einfach weiterreden, weiterreden, weiterreden. Das eminent wichtig. Genau das. Gut, jetzt kannst du uns noch eine Induktion mit Astrid zeigen, die erklärst du uns gleich auch ja, noch. Ich, ich überlasse euch für einen kurzen Moment die Bühne. Okay. Darf ich dich hypnotisieren? Ja, gerne. Darf ich dich hier, hier, hier berühren? Ist das okay? Weißt du was, kannst du mal die Brille ausziehen ganz kurz? Okay. Gut. Ich möchte mal, dass du die Beine zusammenstellst. Hier. Genau? Ganz locker. Gut, ich möchte, dass du einmal die Augen schließt. Tiefen Atem nimmst. Die Augen schließt und die Augen einfach zu diesem, zu diesem äh, Punkt entspannst, bis sie einfach nicht mehr aufgehen. Wenn sie nicht mehr aufgehen, dann teste sie. Schlaf dich. 4, 3, 2, 1... Einzige Augen auf. Hey! Wow! Hervorragend. Ja, was ist das Geheimnis, Dieter? Was hast du gemacht? Also was ich gemacht habe, zuerst ganz kurz, ich habe sie gebeten, die Beine zusammenzustellen. Ja. Das heißt, dass sie ein bisschen, ein bisschen aus der Balance ist. Dann habe Ich sie, natürlich, ich wusste natürlich, dass sie keine Nackenprobleme hat und so, sonst darf man das nicht machen, weil es gibt nichts, was, ich ich Frage, okay. was man machen sollte. Hast du Nackenprobleme, Schulter- und Handprobleme? Ähm. Dann habe ich hier die Hand genommen, habe hier die Hand. Genick gesetzt, habe ich sie gebeten, tiefen Atemzug zu nehmen, die Augen zu schließen und sie zum Punkt zu entspannen, bis sie einfach nicht mehr aufgehen. Der Anfang der dsl in Induktion Und dann einfach einen kurzen Zwick geben. Ja, ganz einfach. Zwick. Genau, okay. also nicht, nicht so, mhm. sondern wirklich einfach so. Genau. Hervorragend. Die lassen wir jetzt einfach vorbeifahren, weil sonst wird es gleich unangenehm. Hervorragend, so. Wenn du Ritzhypnose lernen willst, im Videolink oder in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Online-Kurs mit Nicole, wo sie das alles ausführlich erklärt, sodass du hinterher das Ganze leicht und einfach anwenden kannst. Wir hoffen, dir hat das Video so gut gefallen, wie uns das Produzieren, auch wenn wir dafür mitten in der Nacht aufstehen mussten, um hier wenig Touristen mitzuerwischen. zu erwischen. Ja, Es ist, nur falls es dich interessiert, 6.25 Uhr Ortszeit und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Nicole, Astrid, danke, dass ihr mit mir so früh aufgestanden seid und auch alle, den ihr gerade nicht gesehen habt, der hinter der Kamera steht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen nach oben da lassen, wenn du Fragen hast, in die Kommentare und ansonsten bis dahin. Tschüss. Tschüss. tschüss.